Guten Tag. In diesem Video möchte ich die Objektstapelverarbeitungsfunktionen im Museum Digital MoosDB vorstellen. Die Stapelverarbeitungsfunktionen beziehen sich immer auf Objektsuchergebnisse. Das heißt, immer eine Treffermenge einer Objektsuche und damit sind sie erreichbar über die Objektübersicht und über die Objekttrefferseite. Zur Stapelverarbeitung gibt es grob zwei Arten von Funktionen. Auf der einen Seite ist das die einfache Stapelverarbeitung über das Auswählen von Objekten und andererseits die Option Globales Ändern. Die Option Globales Ändern ist nur für Museumsdirektoren bzw. Benutzer mit dieser Benutzerrolle verfügbar muss gezielt angeschaltet werden. Die Funktion für das Stapelverarbeiten auf Basis einer Auswahl ist aber für alle Benutzer verfügbar und wesentlich niedrigschwelliger. Das heißt, es kann weniger schief gehen, wenn man gezielt noch einmal auswählen muss, um welche Objekte es sich eigentlich handelt. Ich möchte also diese allgemein verfügbare Optionen zuerst vorstellen, bevor ich zum globalen Ändern weitergehe. Um, das, um die Stapelverarbeitung auf Basis einer Auswahl durchzuführen, klicke ich auf ein Objekt und halte den Mauszeiger gedrückt und ziehe die Kachel dann, damit erscheinen Kleine Boxen oben rechts in den Objektkacheln. Das Objekt, in dem ich gezogen habe, ist orange markiert. Klicke ich weitere an, werden auch diese orange markiert. Und meine, meine Aktion bezieht sich also auf die so markierten Objekte. Klicke ich Steuerung. Und A kann ich alle Objekte der jeweiligen Trefferseite, aber nur der Trefferseite, nicht der gesamten der Suchtreffermenge, sondern nur der einzelnen Seite der Treffermenge auswählen. Oben ist mit dem Erscheinen der Boxen zur Anzeige der Auswahl und mit dem Betreten des Auswahlmoduses eine Leiste erschienen. In dieser Leiste wird mir links angezeigt, wie viele Objekte gerade ausgewählt sind. Also in diesem Fall 21. Und rechts werden mir mehrere Optionen angezeigt. Plus Objektgruppe, das heißt die Verknüpfung mit Objektgruppen. Plus Sammlung, die Verknüpfung mit zusätzlichen Sammlungen. Plus Ausstellung, die Verknüpfung mit Ausstellung. Schlagwort, Veröffentlichen, Verstecken und in neuem Tab öffnen. Mit den Verknüpfungsfunktionen kann ich eben das tun. Also, Wenn ich auf Sammlung klicke, öffnet sich ein Overlay und hier könnte ich zum Beispiel Helm tippen, um den Objekten der Schlagwort Helm hinzuzufügen. Klicke ich darauf, erscheint eine Fortschrittsleiste. Es ging schnell, die Objekte sind verknüpft. Mit Veröffentlichen kann ich die Objekte stapelweise veröffentlichen und Verstecken funktioniert analog. Ich könnte die Objekte der Trefferseite oder die ausgewählten Objekte verstecken. In neuem Tab Öffnen öffnet alle aufgerufenen, alle ausgewählten Objekte in einzelnen neuen Tabs, wenn man in einem Desktop-Browser arbeitet. Es kann sein, dass dabei eine Warnung kommt, dass das Öffnen von Pop-Ups blockiert wurde. In diesem Fall muss man das Öffnen von Pop-Ups durch MusDB erlauben. Und nochmal auf den Link klicken, dann öffnen sich die ganzen neuen Tabs. Hat man dann die einzelnen Seiten nebeneinander, kann man schnell immer dieselbe Aktion durchführen. Es hat sich gezeigt, dass das zwar eine extrem einfache Funktion, aber auch eine nützliche sein kann. Ist man fertig mit seinen Bearbeitungen, kann man oben rechts auf das X klicken. Damit verlässt man den Auswahlmodus wieder, hebt die Auswahl auf und kann weiterarbeiten. Zum Beispiel auf eine Kachel klicken, auf einen Treffer klicken und zur jeweiligen Objektseite navigieren. Hier wieder zurück zur Trefferübersicht durch den Klick auf Treffer zeigen und habe hier, wie eben schon gesagt, nach dem Volltext Berlin gesucht. Ich brauche diese Suche, um die Funktion Globales Ändern benutzen zu können. Die Funktion Globales Ändern ist über die Seitenspalte und dort spezifisch den Bereich unter Filter aktiv. Verfügbar, also neben den Exportfunktionen. Bisher erscheint sie aber noch nicht. Damit sie erscheint, muss ich die Funktion erst einmal freischalten. Das geschieht durch den Klick auf den eigenen Namen und hier durch das Anwählen von Globales Ändern. Ich speichere die Bearbeitung im Menü durch den Klick auf das X oben um rechts. Dann schließe ich das Menü. Und es erscheinen drei neue Buttons für verschiedene Arten des globalen Änderens. Auf der einen Seite Treffer zuordnen, das heißt das Schaffen von Verknüpfungen mit Dingen, die als eigene Entitäten in der Datenbank gespeichert werden. Alle Objekte meiner Treffermenge sollen einem Leihverkehr zugeordnet werden, einem Schlagwort zugeordnet werden, einer eine Akteurin zugeordnet werden oder die Verknüpfung zu einem Schlagwort soll entfernt werden. Also ich hatte ja eben die Verknüpfung zu Helm gesetzt. Ich kann einmal die Verknüpfung zeigen. Helm. Aber Helme sind offensichtlich nicht auf den Fotos zu sehen. Deshalb möchte ich die jetzt wieder entfernen. Ich gehe also zu meiner Sucherfrage zurück. Und klicke auf Treffer zu Ort. Hier erscheinen die verschiedenen Verknüpfungsfunktionen. Wichtig sind dabei auch eigentlicher Standort und Raum, wenn beispielsweise die Suche nach allen Objekten, die aus einer Kiste, zum Beispiel bei Handschriften aus einer Mappe oder einer Kiste äh, kommen, ge äh, gestellt wurde, um dann zu sagen, dass die ganze Kiste an einen anderen Ort, in einen anderen Depotraum, verlegt wurde. Dann suche ich nach einem Objekten mit dem eigentlichen Standort Kiste 5 und setze die Verknüpfung Neuer Raum, also Neuer aktueller Standort oder Neuer eigentlicher Standort bei einem permanenten Umzug der Objekte mit diesem Raum. Dafür müsste der Raum aber schon bestehen. Ich möchte also jetzt das Schlagwort Helm von meinen 21 Treffern entfernen. Dazu tippe ich Helm und ich bekomme eine Liste der helm Schlagwort, alle in denen der, die Silbe Helm auftaucht oder die Helm-Lauten. Aus dieser Liste wähle ich Helm aus und bekomme die Möglichkeit, die Verknüpfung zu zu löschen, falls vorhanden oder eine neue Verknüpfung zu erstellen, falls noch keine vorhanden ist. Ich möchte die bestehende löschen. Ich klicke deswegen auf Lösche Zuordnung. Damit wird, wurde bei all den Objekten der Treffermenge die Verknüpfung mit dem, Objekt, mit dem Schlagwort Helm gelöscht. Ich klicke also nochmal auf das Objekt und prüfe, tatsächlich das Schlagwort Helm wurde entfernt. Genauso könnte ich darüber auch Ereignisse verknüpfen. Also ich könnte sagen, alle meine Objekte in Berlin sind Fotos, die wurden alle in Berlin aufgenommen. Treffer zuordnen. Ganz unten steht Ereignis und ich muss zuerst eingeben, was der Ereignistyp ist. Also aufgenommen. Kein Ereignis, ohne Ereignistyp aufgenommen und damit erscheinen die Option, einen Ort zu verknüpfen, eine Person oder eine Zeit. Aufgenommen in Berlin. Abschicken. Bei Ereignissen kann ich die zuordnung nur erstellen. Und damit wurde das Objekt aufgenommen im Fotoatelier. Das war das bestehende Ereignis und hier ist mein neues, aufgenommen in Berlin. Die nächste Option ist das Setzen der Sichtbarkeit. Auch dies bezieht sich wieder auf die gesamte Treffermenge, alle Objekte der Treffermenge. Und durch einen Klick darauf öffnet sich ein Overlay. Ich sehe rechts der bisherige Status. Null Objekte sind veröffentlicht, das heißt 21 würden von das Objekt ist verborgen, verberge das Objekt, steht in der Überschrift, zu das Objekt ist veröffentlicht, umgezogen, wenn ich hier auf veröffentliche das Objekt klicke. Verberge das Objekt würde null Objekte, sie sind ja schon alle verborgen, verbergen. Darunter kann ich einstellen, ob Social Media Buttons angezeigt werden sollen, also ob der Like-Button für zum Beispiel Facebook unten auf der öffentlichen Objektseite bei Veröffentlichung angezeigt werden sollte. Natürlich nur, wenn das Objekt veröffentlicht ist. Und ob die jeweils einzelnen als sichtbar markierbaren Felder bei diesen Objekten angezeigt werden sollen. Beispielsweise ist die Danksagung standardmäßig nicht sichtbar. Wenn ich aber eine, eine Danksagung in, zum Beispiel für Förderung des Objektes, das ist häufig eine Förderbedingung, anzeigen möchte, dann ist es schwer, das für hunderte von Objekten auf einen Schlag zu tun. Und dazu kann ich hier das Feld Sichtbarkeit, Danksagung durch Veröffentlichen veröf auf Öffentlich stellen. Auch immer nur unter der Bedingung, dass das Objekt allgemein veröffentlicht wurde. Ich klicke hier auf Veröffentlichung und damit wäre bei all den Objekten so eine Danksagung eingetragen, wäre die Danksagung veröffentlicht. Zu guter Letzt die Funktion die primäre Funktion, globales Ändern. Damit kann man in Freitextfeldern die Felder leeren, ganze Worte ersetzen, die Buchstaben, einzelne Buchstabenfolgen ersetzen, also dort, wo es kein ganzes Wort ist, oder einen Text ans Ende anfügen. Zuerst muss ich auswählen, was ich, was ich tun möchte. Suche nach einem Beispiel. Ich möchte das Wort lächelt ersetzen durch grinst im Objektnamen. Hier bei diesem Objekt wäre das zum Beispiel der Fall. Also klicke ich auf globales ändern und sage ersetze ganzes Wort im Feld Objektname. Und tippe dann ein. Lächelt. Rechts sehe ich, es gibt einen Treffer, der einen Begriff mit dem Inhalt lächelt hat. Und sage, ich möchte statt lächelt grinst eingeben. Ich drücke auf Abschicken. Es kommt noch einmal eine Rückfrage. Will ich das wirklich tun? Ich sage, ja, bestätigen. Und damit steht im Titel Ergrinst 1916 statt Erlächelt. Soviel zur Stapelverarbeitung im Museum Digital Mus.db. Vielen Dank.